Freunde der virtuellen Realität, schön dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Heute möchte ich euch mein Ersteindrucks Review zur PSVR 2 geben. Wir gehen mal auf alle Pros und Kontras ein. Es gibt natürlich einen Haufen Videos dazu. Jeder hat wahrscheinlich eine andere Meinung. Ich möchte euch meine individuelle Meinung schildern zu diesem Gerät hier. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen auch eine, ja, eine Kaufentscheidungsfrage. Was, macht, was mache ich jetzt? Kaufe ich mir so ein Ding oder nicht? Und vielleicht ist euch mein Video dann eine Hilfe zu entscheiden. Okay, das ist was für mich oder das ist nichts für mich. Also ich möchte jetzt gar nicht groß auf die Specs eingehen oder sonst was. Ich möchte wirklich nur auf das Gerät eingehen. Ähm, ja, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Also kommen wir zum, zum ersten Punkt und das wäre äh, ja, der Tragekomfort. Also der Tragekomfort ist echt... Sensationell muss ich sagen. Wir haben hier oben einen Knopf, den können wir verschieben und äh, dann setzen, setzt man das, das Face Cover vorne erstmal weg. Und dann haben wir hier hinten noch einen Kopf Knopf. da können wir das Ganze nach da ziehen. Ich kann bequem das Teil ansetzen. Ich habe hier hinten einen Drehbart, dann habe ich mir das erstmal an den Kopf befestigt und dann habe ich hier mit dem Knopf kann ich mir das Ganze die ganze Front nach vorne ziehen und ja schon bin ich dann in VR und wenn ich mal kurz vielleicht ein bisschen mehr Luft brauche, vielleicht aufs Handy gucken will oder so, setze ich einfach hier das Ding nach vorne und ja schon kann ich ein paar Sachen machen. Wie ihr ja seht, <lacht> bin ich Brillenträger und ich komme sehr gut unter diese Brille hier, kein Problem. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ist das hier das Face Cover, das ist jetzt nicht so wie, wie man es kennt aus Stoff da, sondern ist so eine Art Gummisilikonmischung und ist sehr labrig, wie man sieht. Ähm, ich vermute, dass es wegen der Brille ist, dass ab und zu auch von hinten so ein bisschen Licht eindringt. Das habe ich bei der Pico auch und ähm, ja, das ist natürlich nicht ganz so toll. Stört mich jetzt äh, nicht so krass, aber es wäre schon schön, wenn das äh, komplett weg ist. Es wird bald auch Linseneinsätze geben von VR-Optiker und anderen Firmen. Äh, die setzt man dann hier einfach drauf. Da werde ich dann auch ein Video zu machen. Und äh, dann werde ich das Problem wahrscheinlich nicht mehr haben. Ja, ähm, Das Face Cover ist, wie gesagt, schon sehr äh, gewöhnungsbedürftig. Positiv zu sehen ist, dass wir wirklich hier... Ein abwaschbares Teil haben, das ist halt so eine Gummimischung und das ist halt das, das Schöne, ist, leicht zu reinigen, auch wenn andere Leute mal dran wollen und man spielt irgendwelche Sportspiele oder sonst was, dann schwitzt man natürlich und das kann man dann bequem mit einem feuchten Lappen auch wegwischen. Ja, der, wie gesagt, der Tragekomfort ist auch nach längerer Dauer einfach super, ich habe überhaupt kein Problem gehabt dass mir da irgendwas drückte, wehtat oder sonst was. Also einfach, einfach perfekt. Also sehr, sehr bequemes Headstrap. Und äh, ja, zum Headstrap muss man dazu noch sagen, das hat eine Rumble-Funktion. Also hier sind Vibrationsmotoren äh, drin. Und äh, wenn man Spiele spielt, die das unterstützen, dann äh, vibriert es hier ganz gut. Ich habe es noch nicht getestet. In Resident Evil 8 äh, soll man, wenn man mit der Schrotflinte schießt, hier äh, super äh, Feedback haben. Und äh, ja, das werde ich dann aber auch nochmal Livestream natürlich für euch. Dass er dann auch dabei sein könnt, live. Ja, kommen wir vom Tragekomfort äh, zum Sound. Also, wir haben hier einmal die Möglichkeit, äh, über Klinke ein, ein Kopfhörer anzuschließen. Die mitgebrachten Kopfhörer sind in ihr Stecker mit dem Kabel, wie ihr hier seht. Es gibt die Möglichkeit, die hier noch reinzustecken, dass das nicht so rumbaumelt. Ich muss sagen, der Sound ist einfach überhaupt nicht gut, also ich kann da überhaupt nichts Gutes drüber berichten. Da muss dringend eine, eine bessere Lösung her. Man kann natürlich, habe ich auch schon gemacht, normale Kopfhörer anschließen. Wenn ich jetzt hier so einen Kopfhörer hier nehme, die liefern natürlich einen super Sound. Ich muss aber erst die Brille anziehen. Dann muss ich äh, natürlich den Kopfhörer dann da drüber ziehen. Es stört teilweise hier an den Seiten und ist einfach kein gutes Feeling. Dann habe ich noch ein Kabel, was ich eventuell hier rumbaumeln habe. Das muss ich auch erstmal irgendwo befestigen. Also alles nicht so wirklich toll. Ich möchte eine Lösung haben, die ich anziehe und, und fertig. Und die muss dann da drüber sein, wie, wie bei der Wolf Index. Und äh, ja, ich hoffe, dass da noch was äh, kommt von anderen Firmen vielleicht von Kabitec oder Modicap, Modi die uns dann ein Soundkit hierfür anbieten. Das wäre natürlich optimal, weil die Soundkits sind immer mega gut. Und äh, ja, da erhoffe ich mir einiges, weil äh, damit habe ich echt keinen Spaß. Muss ich leider dazu sagen. Also Sound eher so. Kommen wir zum Display. Also das Display ist echt schön, muss man ganz klar sagen. Wir haben auch einen, ein tolles Field of View. Ich kann es nur so tippen. Zwischen je nach Kopf 100, 110 Grad, also es äh, ist, ist schon vergleichbar mit Valve Index, würde ich fast sagen. Kommt vielleicht nicht ganz ran, aber dafür müsste ich äh, ja ein bisschen irgendwie Software haben, wo ich mit äh, testen kann. Ja, wir haben hier einmal 90 Hertz oder auch 120, je nachdem, äh, wie das Spiel das unterstützt. Äh, man kann es natürlich einstellen. Aber dann sind wir beim äh, großen Thema, wo ich gleich noch drauf äh, zurückkomme, die Zwischenbildberechnung, äh, die benutzt wird, wenn das Spiel das, äh, ja, die, wenn die PS5 das nicht schafft, das Spiel auf 90 oder 120 Hertz darzustellen, dann kommt die Zwischenbildberechnung und äh, ja, da kommen wir dann gleich zu. Ist, das ist äh, n, ja, ein großer, schlechter Negativfaktor. Ja, wir haben hier einmal 2000 x 2040 äh, Bilder pro Auge. Ne? Ist, äh, Echt toll, wir sehen also meiner Meinung nach keinen Screen-Door-Effekt mehr. Dafür sehen wir aber einen Effekt, der bei manchen Leuten auftritt, bei manchen nicht. Äh, den meisten Leuten fällt es eventuell nicht auf, manche, die eher darauf achten, den fällt es auf. Dann eventuell gibt es Headsets, die das Problem nicht haben. Es ist der sogenannte Mura-Effekt und der sogenannte Mura-Effekt ist nicht schön. Wie... Für man kann den nicht vergleichen mit äh, Screendoor-Effekt, sondern es ist eher so, ich würde es jetzt beschreiben, wenn ihr das noch kennt von äh, Filmen, ein Filmkorn von früher. Ein ganz, ganz, ganz feiner Filmkorn, der über dem kompletten Display liegt. Das ist für mich der Mura-Effekt. Es gibt aber auch andere Effekte, die sich anders darstellen. Aber so kann, es, kann ich es am besten vergleichen. Oder äh, wir haben irgendeine Folie draufkleben, die wir nicht abgezogen haben. Und die macht halt irgendwelche komischen ja, kleinen Punkte darauf. Also so kann man das äh, vergleichen oder am besten erklären. Man kann es auch äh, super schlecht fotografieren oder kaum oder gar nicht fotografieren. Es äh, ist, ist sehr, sehr schwer. Es gibt äh, Szenen in Spielen, habe ich getestet, da fällt es gar nicht auf. Dann gibt es Szenen im gleichen Spiel, da fällt es mega auf. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe es jetzt ein bisschen minimieren können, indem ich ähm, die Helligkeit ein bisschen runtergeregelt geregelt habe. So, so von 100 war bei mir voreingestellt 100% auf 80. Und so ist es ein bisschen besser geworden. Ich sehe ihn aber trotzdem noch. Ich habe eben noch mit einem Zitronenarzt in Doc äh, gesprochen und er meinte auch, dass bei manchen Spielen das überhaupt nicht da ist. Moss äh, könnte er so gut wie gar nicht den Mura-Effekt äh, erkennen und bei anderen Spielen wie Resident Evil ist er extrem auffällig. Also, ähm, ist ein großer, großes, äh, großes, großes Manko. Äh, da gibt es jetzt YouTuber, die sagen, ja, äh, da schickt das Teil zurück. Kann man probieren, man kann einen Austausch... Äh, versuchen zu bekommen und äh, hoffen, dass man dann ein Display hat, was das Problem nicht hat. Es hat auch irgendwas damit zu tun, dass Displays mit mehreren Schichten aufgebaut sind und äh, trotz den ganzen super tollen Verfahren, die wir haben, hat man immer noch halt ja keine Luftschicht dazwischen, aber da kann sich was sammeln. Andere Seiten schreiben, Homepages, äh, da könnten sich minimale Staubkörner oder so sammeln. Äh, andere sagen, der Mura-Effekt ist ein Ansteuerungsproblem von den OLEDs, das kann natürlich auch ein Problem sein. Ich bin da wirklich nur ein Laie. Ich habe mir ein paar Sachen jetzt durchgelesen. Ich weiß, dass der Mura-Effekt da ist. Ich habe den Mura-Effekt auch bei der Oculus Rift CV1 gehabt. Der, da habe ich auch sehr, sehr mit gekämpft mit dem Support. Ich habe dann eine Austauschbrille bekommen. Da war es ein bisschen besser, aber auch nicht weg. Die erste Version, die ich hatte, da war es überhaupt nicht äh, vorhanden. Da hatte ich aber ein anderes Problem, weshalb die weggeschickt werden musste. Also... Ich weiß nicht, ob man das unbedingt wegschicken sollte und äh, dann äh, ja, eventuell ein besseres, äh, besseres Headset kriegt. Müsst ihr wissen. Also gerne könnt ihr auch meine in den Kommentaren schreiben, wenn ihr die Brille schon habt. Habt ihr den Mura-Effekt? Stört ihr euch? Oder sagt ihr, ach komm, da gucke ich dran vorbei? Also es wäre für mich sehr, sehr interessant. Als ich den bei Horizon entdeckt habe im Livestream, das war mein zweiter Livestream am Tag, habe ich direkt gesagt, oh... Also das ist echt heftig. Ist mir bei ähm, Cowboy Kaktus gar nicht so aufgefallen. Oder Kaktus Cowboys bei dem Game. Äh, bei Horizon ist mir aber echt extrem aufgefallen. Ja, vom mura effekt gehen wir mal zu der Zwischenbildberechnung. Die Zwischenbildberechnung ist äh, ein System, was uns ähm, bei grafikintensiven Spielen, die nicht auf 90 Hertz oder 120 Hertz kommen, Bilder einbaut. Also das Spiel wird runtergerechnet auf 45 Bilder pro Sekunde und dann wird einfach nur äh, das zweite Bild kopiert sozusagen, dass man so mit auf 90 Hertz kommt. Es ist aber eigentlich dasselbe Bild und äh, dieses, diese Zwischenbildberechnung lässt bei Bewegungen Nachziehen erkennen, also äh, ich habe es bei Horizon sehr sehr stark wahrgenommen, also immer wenn ich mich bewegt habe und irgendwo hingeguckt habe, hatte ich dieses Na diesen Nachzieheffekt und das ist nicht schön, ich hoffe, dass das noch minimiert wird bei vielen Spielen, dass die Spiele optimiert wird, dass die eventuell auf 90 Hz autark laufen und äh, da keine Zwischenbildberechnung brauchen, bei äh, After the Fall ist es mir auch aufgefallen, also bei sehr, sehr vielen Spielen ist diese Zwischenbildberechnung aktiv und das ist nicht schön und äh, eigentlich habe ich mir erhofft, dass die Playstation 5 diese 90 Hertz auf jeden Fall bei den Spielen schafft und dass die Entwickler demnach auch die Spiele darauf optimieren und dass es da kein Problem gibt, dass wir nicht auf 90 Hertz kommen. Es ist auch unschön, also das sind meine zwei großen Kriterien an, an das Display, also der Mura-Effekt und die Zwischenbildberechnung sind echt negativ zu bewerten. Ähm, manchmal fällt es stark auf, manchmal nicht. Aber ähm, ja, es ist für mich kein KO-Kriterium. Ganz klar, es ist kein KO-Kriterium. Aber ich äh, hätte mir gewünscht, dass wir da ein äh, besseres Ergebnis haben. Ja, kommen wir zu den anderen Einstellmöglichkeiten, die wir hier so rund um das Headset haben. Wir haben einmal hier die manuelle IPD-Einstellung und ich versuche euch das mal zu zeigen. Hier haben wir das Drehrad und hier kann man sich bequem den... Augenabstand einstellen, das äh, funktioniert auch echt gut und wir haben auch eine Software dann in der VR-Welt, wo wir dann wirklich äh, unsere Augen sehen, durch das Eye-Tracking, was die Brille ja hat, also das funktioniert auch verdammt gut, ähm, ja dann sehen wir sogar, äh, wo wir gerade hingucken und dann kann man die Brille perfekt ausrichten und äh, auch vom IPD-Abstand und dann passt auch eigentlich alles, also da wird genau angezeigt, wo da gerade das Auge äh, hin müsste und demnach muss man das alles einstellen und kann dann auch noch mal so äh, nachjustieren. Das funktioniert echt gut. Ja, Eye-Tracking. Eye-Tracking funktioniert äh, wunderbar. Also äh, erstmal äh, kann man es äh, oder muss man das bei der ersten Inbetriebnahme einrichten äh, und dann kann man das auch nachher noch mal in der VR-Welt so testen. Äh, kann man sich Ringe angucken und äh, ja... Links, rechts, oben, unten und so weiter. Und das funktioniert so gut. Und äh, auch bei Horizon wird es benutzt, wenn man im Menü ist. Und dann kann man äh, zum Menü hingucken und äh, das äh, funktioniert echt perfekt. Was man überhaupt nicht mitbekommt, ist, äh, wenn das Eye-Tracking arbeitet. Also mir ist es überhaupt nicht aufgefallen, wenn ich äh, in Horizon jetzt zocke und ich gucke irgendwo hin und ich gucke schnell irgendwie, mache so einen Wechsel, dass das Eye-Tracking dann äh, ja dass ich sehe, da ist was verschwommener Bereich, da ist ein schärfer gestellter Bereich. Also das ist ja gerade der, der Vorteil vom Eye Tracking, dass wir wirklich da wo wir hinschauen, da wird hochauflösend berechnet. Der andere Teil, dieses Sichtfeld, was wir hier so wahrnehmen am, am Rand, das sehe ich jetzt auch unscharf. Ich sehe jetzt gerade nur die Kamera scharf und alles andere ist halt verschwommen. Und das simuliert die äh, VR-Brille dann halt auch mit. Und das funktioniert echt super schnell und äh, ich hab, mir ist es nicht aufgefallen, also definitiv nicht. In Videoaufnahmen kann man das sehen, wo der äh, Spieler gerade hinschaut. Aber wenn man selbst in der VR-Welt ist, ist es mir nicht aufgefallen. Ja, das dazu. Dann haben wir hier auf der Unterseite haben wir einmal äh, die Kamera. Ach, die Kamera. Das Mikrofon, was echt perfekt ist. Also die Qualität vom Mikrofon ist sehr, sehr gut. Keine pop up oder sonst was. Also ich habe mich da schon jetzt öfters unterhalten darüber. Und das geht wunderbar. Wir haben hier in der Mitte einen Einschaltknopf. Den muss man dann aktivieren. Bei der ersten Inbetriebnahme muss man natürlich dann auch alles einrichten vom Raum her und so weiter und so fort. Sage ich gleich nochmal was drüber. Dann haben wir hier noch einen Knopf, den können wir belegen. So, den muss gerade scharf stellen, die Kamera hier. Den kann man belegen, entweder, äh, ich glaube, alles muten oder das Mikrofon muten. Und dann kann man die Durchsicht aktivieren. Das äh, ist, glaube ich, auch standardmäßig äh, drin. Also man drückt dann einmal drauf auf den Knopf und dann hat man die Durchsicht. Die Durchsicht ist schwarz-weiß, aber es sieht schöner aus als in der äh, Quest, sage ich einfach mal. Äh, es wabert nicht so. Es ist ein bisschen, äh, ja, ein bisschen schöner halt. Halt schwarz-weiß, aber das reicht, um sich den Controller und so weiter anzuschauen. Äh, wie ziehe ich den jetzt gerade an und um ein Glas zu trinken oder sonst was. Also das ist echt super. Die Durchsicht gefällt mir sehr gut, muss ich einfach sagen. Ja, kommen wir zum Tracking. Wenn wir die Brille äh, das erste Mal aufhaben, müssen wir unseren Raum tracken. Also wir müssen den einmal komplett... Ja, uns anschauen selber, dann sehen wir so Kacheln, die sich überall über unsere ganzen Sachen bilden, über unsere Gegenstände und da solltet ihr auch darauf achten, dass ihr wirklich den kompletten Raum abscannt, um keine Tracking-Abbrüche zu haben. Also auch wenn das, wenn die PS sagt, okay, ich bin fertig, guckt nochmal, versucht so viel wie möglich von dem Raum zu tracken, dass ihr alles mit diesen komischen blauen Gatter überzieht. Und äh, ja, dann äh, sollte es auch ganz gut funktionieren. Ich habe Probleme, wenn ich hier in dem Raum bin, mit meinem Greenscreen. Die Tracking-Kameras haben scheinbar dann ein Problem, wirklich zu erkennen, wo bin ich gerade. Und dann gibt es auch kleine Abbrüche. Äh, das ist mir aber jetzt, als ich oben in meinem Wohnzimmer war, nicht aufgefallen. Also im Wohnzimmer, wenn ich da alles schön scanne, äh, habe ich keine Tracking-Abbrüche gehabt. Das habe ich nur hier. Ich habe jetzt auch schon äh, so ein paar... Maschinencodes an die Wand geklebt und äh, dass äh, besser unterschieden werden kann, wo äh, ist gerade die, äh, ne, die Brille oder wo befindet sich der Spieler. Ähm, ja, ist aber wirklich nur hier in den Greenscreen-Raum. Ähm die Pico 4 und die Quest 2 haben damit keine Probleme. Das muss man dazu sagen, die haben keine Probleme mit den greenscreen wand Also das ist echt komisch. Die G2 hatte auch Probleme mit der greenscreen wand Ich hoffe, dass das Tracking wird eh noch verbessert und da kommen mit Sicherheit noch einige Firmware-Updates raus. Von daher denke ich mal, dass es dadurch dann auch besser wird. Ja, zum Kabel können wir mal ganz kurz darauf eingehen, wenn wir hier schon sind. Ähm wir haben hier einen einfachen USB-C-Stecker, der kommt vorne in die äh, Playstation rein, der ist extra dafür da und äh, ja schon kann man die hier unten einschalten, sie vibriert und äh, schon geht's los, ist man in der VR-Welt drin. Das Kabel ist, äh, ich glaube, viereinhalb Meter lang, es ist ein bisschen störrig, also wenn, wenn ich habe es jetzt schon öfters aus, äh man sieht, es hat so ein bisschen ein paar Wellen und äh also... Es ist ein bisschen starrer, als, als ich mir gewünscht hätte. Also das Wolf äh, Index Kabel war besser und das äh, Oculus Link Kabel ist auch viel flexibler und schöner, muss man auch dazu sagen. Was auch stört, das war aber von, von vornherein klar, es ist fest montiert. Also äh, ich habe hier keinen Stecker oder sonst was. Wenn das Kabel kaputt ist, muss man gucken, entweder dass man selber austauscht oder halt zur Reparatur bringt. Ist halt nicht so wirklich schön gelöst, meiner Meinung nach. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz... Äh, diese in sachen hier haben wir auch nochmal die Soundlösung, auf der einen Seite der Klinkenstecker, hier sieht man so besser und auf der anderen Seite halt einfach nur ein Haltepunkt. Der wird hier dann in die Brille eingesteckt, wir haben hier den, hier den Haltepunkt und auf der anderen Seite ist der Klinkenstecker neben dem normalen Kabel und ja, da steckt man das rein, hält ganz gut. Ist für mich aber nur eine temporäre Lösung. Definitiv, äh, mir gefällt das nicht wirklich, muss ich sagen. Ja, Bevor wir zu den Controllern kommen, einmal dazu, es ist ein tolles Headset, die Farben sind super schön, sie sind super toll, äh, Schwarzwerte sind bombastisch, muss man einfach dazu sagen. Äh, wenn dann nicht der Mura-Effekt äh, wäre und der, dieses Nachziehen, die Zwischenbildberechnung, dann wäre das echt ein perfektes äh, Display. Aber ansonsten äh, sieht es echt schön aus. Und wer meine Livestreams gesehen hat, äh, ich lobe das auch tierisch äh, bei Horizon, wenn man da guckt, wie die Farbvielfalt ist und auch die dunklen Bereiche. Also echt perfekt, muss man einfach ganz klar sagen. Schönes Headset, äh, 600 Euro sind natürlich auch viel Geld muss man dazu sagen, wenn man überlegt, die Playstation-Disk-Version ist glaube ich jetzt bei 550 Euro, liegt die glaube ich ähm, teurer als die Konsole selber, ist natürlich auch so eine, so eine Sache. Ne? Ja, kommen wir zu den Controllern, also wir haben hier meiner Meinung nach fast schon äh, einer der besten VR-Controller überhaupt, mir gefallen die richtig gut. Aktuell habe ich noch ein bisschen Probleme, wenn ich die blind greife, auf jeden Fall. Wo muss ich jetzt hier überhaupt rein? Äh, muss ich von hier aus rein oder, oder von so? Oder, ne? man, man ist dann gerade gucken, wo ist links, was ist rechts. Wenn man dann wirklich drauf guckt, hat man schnell drin. Aber äh, ja, man, man äh, drückt halt auch nicht immer die Durchsicht-Taste, äh, von daher... Ja, wir haben hier die, die normale Halteschlaufe, die überall drauf, drauf dabei ist. Sollte man auch unbedingt nutzen bei äh, starken Spielen, wo man wirklich schlägt oder so. Hat man den schnell schon mal in den Fernseher geworfen, muss nicht sein. Also braucht keiner. Und also vom, vom Handling her, vom Feedback her, äh, auch, auch diese adaptiven Trigger, die sind mega gut. Also mir gefällt das richtig, richtig gut. Wenn ich eine Waffe abfeuere, äh, ja, man hat hier wirklich einen richtig krassen spürbaren G Widerstand. Und das macht echt Spaß. Hier habe ich die die Grifftaste, die funktioniert auch echt super. Also ich bin super schnell warm geworden mit dem Teilen. Das Tracking der Controller funktioniert super. Wo es Probleme geben könnte oder kann oder öfters schon mal vorkommt, ist, wenn ich die die Controller dann wirklich relativ nah an die Brille halte und dadurch natürlich auch die Tracking-Kameras ein bisschen blockiere. Dann gibt es Tracking-Aussetzer, ja, das hat aber auch die Quest, obwohl die es schon arg verbessert haben. Das war am Anfang richtig stark. Das habe ich gemerkt, bei wenn man Box-Games hat und wirklich so sich schützen will, dann hatte die auch immer Probleme. Das haben die aber echt fast weggekriegt, sehr, sehr stark minimiert. Ich hoffe, da geht auch noch einiges. Also ähm, da äh, hoffe ich mal, dass wirklich äh, da Besserung noch eintritt vom Tracking her. Aber ansonsten, wenn ich im Raum bewege, ich habe noch nirgendwo Probleme gehabt, irgendeine Waffe zu greifen oder sonst was. Äh, das ging echt gut. Ähm, zu der Akkulaufzeit. Ich habe öfters gelesen, die ist sehr, sehr kurz. Soll Irgendwie mit drei Stunden ist die angegeben, dreieinhalb ich habe es noch nicht getestet, weil ich nach jedem Spiel das Ding aufgeladen habe, weil ich, äh, wenn ich wirklich streame, möchte ich nicht Gefahr laufen, dass aber mal der Controller leer ist und ich äh, ja, dann nicht mehr streamen kann. Ich habe keinen Ersatz. Man kann keine Ersatzbatterien reinstecken. Dann ein Kabel anstecken ist natürlich auch blöd, weil wir haben hier nur eine Ladebuchse. Ne? Wir haben ein integriertes Akku, also man kann keine Akkus einbauen. Und den muss man halt laden. Das ist ein Wermutstropfen. -Tropf da hätte ich echt gerne ein Batteriefach gehabt. Muss ich ganz klar sagen, die kann man auch mal ganz kurz im Livestream wechseln, wenn es dann mal Probleme gibt. Ja, aber ansonsten richtig, richtig gute Teile. Ich bin froh, dass hier kein induktiver Greifmechanismus ist. Das hat bei den Valve Index-Controllern bei mir nur Probleme bereitet. Und da bin ich echt froh, dass wir hier dieses haben. Ja. Das war es im Großen und Ganzen. Ich habe wahrscheinlich irgendwas vergessen, da bin ich mir sicher. Es ist ein Ersteindrucks-Review von, von meiner Seite aus. Ich hoffe, wenn Leute jetzt da draußen sind, die wirklich noch nicht wissen, kaufe ich mir das Teil oder nicht, dass die sich aus dem Video hier eventuell ja, für sich was rausziehen und sagen, ja, okay, das kaufe ich. Der Sebastian hat da recht, man kann über alles hinwegsehen oder, nee, auf keinen Fall. Also ich muss sagen, es ist der richtige ähm, Schritt in die nächste Richtung, sage ich mal, oder in die, in die bessere Richtung, was VR anbelangt, aber es ist kein perfektes Headset. Also ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Es, ist, äh, es macht vieles richtig, es macht aber auch einiges falsch und... Ähm, ich habe mir definitiv mehr erhofft, das muss ich ganz klar sagen. Ich hoffe aber, dass die das noch verbessern können. Es ist super viel mit Software-Updates und Firmware-Updates machbar. Selbst das Mura können die vielleicht noch dadurch minimieren. Also ganz weg wird es nicht gehen. Wenn das wirklich hardwaremäßig da ist, dann wird man das nicht mehr wegbekommen. Wenn es eine Ansteuerungssache der OLED-Panels ist, kann man da definitiv noch was verbessern. Und was das Nachsteuerproblem äh, angeht, diese Zwischenbildberechnung, da hoffe ich mal, dass da auch die Spieleentwickler ihre Spiele so optimieren, dass man das gar nicht braucht, dass es nicht äh, dringend eingesetzt werden muss. Ja, im Großen und Ganzen äh, Kaufempfehlung. Kaufempfehlung gebe ich euch, wenn ihr jetzt äh, keinen high NPC habt und sagt, ja, ich habe aber ein high NPC, habe eventuell schon... Valve-Index, ein G2, ähm, obwohl die Valve-Index auch vom Display her nicht mehr so gut ist. Äh, ne? Also da ist das natürlich auch schicker. Ähm, ich habe eine Pico 4, die ich mit dem PC verbinde, eine Quest 2. Muss ich dann unbedingt die PSVR haben? Nein, ich denke nicht. Äh, wenn man jetzt aber auf so Spiele wie Resident Evil 8 Horizon nicht verzichten möchte, man will die Exklusivtitel mitnehmen, dann definitiv, dann lohnt sich der Kauf auch. Ich habe schon eine PS5. Ja, und habt das, gerade das Geld, die 600 Euro. Ähm, klar, kauft euch das Teil, testet das. Notfalls kriegt man das mit Sicherheit noch gut verkauft. Habt ihr überhaupt nichts? Habt ihr jetzt wirklich nur äh, ja, noch nicht mal eine PlayStation 5 und auch keinen PC? Und ihr überlegt, kaufe ich PC VR oder kaufe ich mir jetzt die PS VR 2? Dann definitiv die PS VR 2. Meiner Meinung nach Preis-Leistung ist das schon viel, viel besser, weil in der Kategorie, äh, da sind wir dann bei 1100 Euro mit PS5 und dem Headset hier. Und ähm, einen vergleichbaren PC dafür zu bauen, äh, weiß ich nicht, weil die Grafikkartenpreise sind ja immens. Äh, eine 4080er, da ist man auch schon bei 1200 Euro. Und äh, ja, von daher würde ich euch die dann auch empfehlen. Wenn ich jetzt eine Pico 4 habe, kein PC oder eine Quest 2, macht die auch durchaus Sinn. Also wenn ich jetzt eine Pico 4 nur auf Tag nutze und ich möchte wirklich mal AAA-Games haben, dann ist das auch die richtige Wahl. Also es ist, es ist verdammt schwer, da irgendwie Ja oder Nein zu sagen, da bin ich ganz ehrlich. Ich habe mir das auch jetzt nur gekauft. Ich war mega gehypt auf Horizon, auch wenn es jetzt nicht das Spiel geworden ist, äh, was ich mir erhofft habe. Mir sind ein bisschen zu viele Kletterpassagen drin, aber das war für mich ein Kaufgrund und äh, ich wollte eigentlich eh eine Grafikkarte kaufen, habe das aber jetzt verworfen, habe das Geld jetzt für die Playstation VR 2 genutzt. Also äh, das war mein Grund, mein Kaufgrund dafür. Ähm, aber wie gesagt, die Pros und die Kontras. also ähm, Pro, wir haben ein tolles Display, äh, wir haben tolle Farben, tolle Schwarzwerte, äh, negativ Mura. Und die Zwischenbildberechnung, dieses Nachziehen, ist nicht ganz so toll. Ähm, ansonsten macht das Headset echt viel richtig. Es ist auch super easy einzurichten. Äh, es ist verdammt äh, gut. Äh, man kann Partys machen mit Freunden und kann sich dann auch direkt treffen zum, zum Zocken und so weiter. Das, also softwaremäßig ist Playstation da schon gut aufgestellt. Wir haben Eye-Tracking an Bord. Wir haben keinen kein screen effekt mehr. Also ich sehe ihn auf jeden Fall nicht mehr dafür, Das Mura. Aber äh, alle diese negativen Punkte sind für mich jetzt kein K.O.-Kriterium. Ich habe trotzdem Spaß mit der Brille. Mir macht das Zocken mit der PlayStation VR trotzdem Spaß. Ich hoffe immer noch auf Updates, auf Verbesserungen. Und das ist erstmal so mein Fazit dazu. Ähm, wenn ihr Fragen habt, gerne unten unter die Kommentare damit. Äh, ihr könnt uns auch gerne in der Facebook-Gruppe besuchen. Der Link dazu in der Beschreibung oder im Discord. Und da könnt ihr auch gerne Fragen stellen. Aber ansonsten sind die Kommentare da auch schon natürlich ganz gut. Wie gesagt, das ist jetzt komplett meine individuelle Meinung und die ist natürlich auch sehr breit gefächert jetzt. Also wir haben Pros und Contras. Da muss man ganz, ja, ganz aufpassen, was, was ist einem wichtig? Auf was, auf was kann man jetzt wegsehen und was sticht einem immer ins Auge. Ne? Es gibt mit Sicherheit Leute, die für die sind diese Punkte ein komplettes Chaoti-Kriterium, die sagen, ne, also sofort weg mit dem Teil. Ne? Sehe ich nicht so, aber ich bin auch ein riesen VR-Fan und freue mich äh, darauf, dass wir hier einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gehen, äh, was VR anbelangt in, in AAA-Titel. Äh, Wird auch wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr investiert und das ist das, was ich eigentlich wollte als PC-VR-Gamer und ja, deshalb ist das für mich ein tolles Headset mit Abstrichen. Okay, Leute, wie gesagt, gerne unter die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Like raus, würde ich mich natürlich freuen und der Abo-Button nicht vergessen wäre auch echt nice. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.